Straßenrudel in unserem Revier, vom Mischling bis zum Pudel, mit schlechten Manieren. Wir ziehen durch die Gassen bis morgens um vier, wenn Straßenköter gründlich die Ecken markieren. Der alte Pancho, ihm fehlt das halbe Ohr. Das kommt ja bei den Kötern immer schon mal vor. Er wollte an die Stella, die wollte aber nicht. Jetzt geht er mit der Bella, anders geht's halt nicht. Wir stehen zusammen im Revier, mit Respekt sozialisiert. Was kann es Schöneres geben? Seine Nacht im Rudel leben. Jeder kennt die Grenzen, jeder weiß bescheid, jeder sucht die Nähe und doch sind alle frei. Der Kalle dieser Recke mit seinem Feingespür, er brach so viele Herzen und öffnet jede Tür. Wir stehen zusammen im Revier, mit Respekt sozialisiert. Was kann es Schöneres geben, als eine Nacht im Ruhe-Leben? Ich sehe im Glanz der Lichter eine Elfe in der Nacht. Es ist die schöne Stella, die mich versüßt lacht. Ich blicke kurz zur Seite und sehe ein halbes Ohr. Gerade wollte ich gehen, da lässt mich Pancho vor. Wir stehen zusammen im Revier, mit Respekt sozialisiert. Was kann es Schöneres geben, als eine Nacht im Rudel? Wir stehen zusammen im Revier Mit Respekt sozialisiert Was kann es Schöneres geben Als eine Nacht im Rudel leben Wir stehen zusammen im Revier Mit Respekt sozialisiert Was kann es Schöneres geben seine nach dem Rudel leben, was kann es Schöneres geben, als eine nach dem Rude Leben, was kann es Schöneres geben, als seine Nacht im Rude.